Was, Leute, heute machen wir kein ASMR-Video, ASMR-SMA, keine Ahnung. Auf jeden Fall, heute machen wir ein Video, DIY, das, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Das habe ich von dem lieben Dean bekommen. Danke, Dean. So, ich habe das jetzt hier aufgemacht. Hier war so ein Hebeteil. Und jetzt machen wir alles... Ich habe jetzt gedacht, da wären mehrere Farben, aber egal. Okay, also wir haben hier schon mal eine Schablone. Ich dachte, die wäre richtig klein, dabei ist sie groß. Äh, ja. Hier haben wir solche Teile zum Bügeln. Oder aufkleben. Ich glaube, die hier sind schon aufkleben. Ich glaube, die hier. Ne, die hier sind zum Bügeln gedacht, oder? Ja. Die, sind zum ja, die sind zum Bügeln gedacht. Und dann hier noch eine Anleitung, wie es gehen soll. Und hier haben wir unser Beutel. So, ich habe jetzt die Farben rausgeholt. Und die sehen einfach so fluffy aus. Zum Beispiel hier. Das sieht alles so fluffig aus. Besonders der weiße hier. Ich habe mich für ein Muster entschieden und zwar für das Sternchen. Und das müssen wir jetzt ausschneiden. Ich habe jetzt die Schablone ausgeschnitten und jetzt werde ich nachzeichnen und das mag ich nicht, weil dann bewegt sie sich immer so. Aber egal. Also, ich habe das jetzt hier umrandet, wie gesagt, also nachgezeichnet. Und einmal habe ich hier einen Stern mit einem Sternchen und einmal hier ein einzelnes Sternchen. Und also ich werde das jetzt mit Weiß nochmal umranden. Okay, also, womit machen wir weiter? Also ich würde hier sogar ein Smiley hinmalen. Oder? Was meinst du? Ja. Einen richtig großen, süßen Smiley. Ja. Ah, das ist eine coole Sache. Also man kann sich hier echt austoben, ne? Mhm. Ja. Ich will hier noch sowas, solche Striche halt hinmachen. Also danach werdet ihr sehen, was ich meine. Ich habe mich entschieden auch sowas wie da unten zu machen, aber halt, dass die Striche dann länger sind, weil der Stern auch größer ist. Aber man kann erkennen, dass es Pünktchen sein soll, oder? So, damit sind wir jetzt fertig. Und ich habe ein bisschen vergessen, dass ich noch die hier dran machen will. Aber egal, das kriegen wir alle schon hin. Auf jeden Fall, ich will jetzt etwas von der Schrift hier nehmen und das dann hier so hinkleben, hinkratschen und dann aufnehmen. So, ich nehme jetzt unseren Spann. Für wie viele Wörter hast du dich denn jetzt entschieden? Für drei. So, Evelina so. hat jetzt das Bügeleisen genommen, Entschuldigung. Und auf die Seite willst du es jetzt kleben? Ja. Dann mach das mal. Also bügeln. Ja, bügeln natürlich. Okay. Vorsicht mit den Fingern. Von hier aus sieht das sehr gefährlich aus, was du machst, aber ich vertraue dir. Danke. Ich würde das jetzt mehr mit der Spitze machen, Evelina. Perfekt. Jetzt, ich wusste, also ich wusste schon davor, wie das man, also das man macht, aber das fühlt sich ganz anders an als die hier. Mhm. Übrigens, Leute. unzufriedenes Gesicht. Jetzt hast du da drauf ge Auf die Folie hast du gerade eben gehabt. Das passt. reicht erstmal. mal. Jetzt hast du die Folie da nicht einfach, so, die ist glühend heiß. wir sind jetzt fertig und wir haben zwei stunden oder drei stunden einwirken lassen und das ist das endergebnis geworden Ja, hier haben wir ein bisschen verkackert und also weil in der anleitung steht zuerst die farben und dann die stickers was gar keinen sinn ergibt also wenn ihr das macht dann zuerst die stickers und dann die mit den farben arbeiten ne? ja. zeig mal hoch auf jeden Fall hier unser Einhorn, den kann man super sehen. Das Eis ist das Eis. Wo ist das Eis? Das Eis mit den Sternchen. Die Sternchen sind auf jeden Fall sehr kunterbunt aus. Und hier unten hatte Evelina ja auch noch mal so ein paar Sticker drauf gemacht. Ein Einhorn in die Mitte des Sterns. Gepackt. Und hier hat die wieder auch ein bisschen verkackert. Ja. Da ich kam ich sie mit dem Bügeleisen gegen und dann waren die Buchstaben auf einmal weg. So. Also hier stand Want to Be a, a oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das A ausspricht, aber irgendwie A. Auf jeden Fall, das war heißt ein. Oder eine. Und dann habe ich hier auch Super Unicorn Candy Star. Und dann hier auch noch da Unicorn und dann habe ich da noch so ein Einhorn hingeklatscht in pink und dann die zwei Streifen. Ja, mega cool. Ich finde das ist auf jeden Fall ein super cooler Rucksack geworden. Ja. Konterbunt und es hat sogar auch Spaß gemacht, finde ja. ich. Es ist auch nicht schwer gewesen, nur wie gesagt, wir haben das leider nicht bedacht, dass die Farben zum Schluss kommen. Ja. Okay. Als die Sticker. Und das Gute ist, ähm, der ist, also immer im Frühling oder Sommer, je nachdem, äh, gehen Nikita, Jamie und ich oder manchmal auch mein Cousin gehen wir dann immer zum Basketballplatz und dann spielen wir immer Basketball und wir, also manchmal wissen wir nicht, wo wir das reintun sollen im Basketball und deswegen kann man den hier reintun. Auf jeden Fall, der ist groß genug, hoffe ich. Dann so, dreht dich um. So und jetzt zeig mal die Schönheit. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Also außergewöhnlich. Und mega cool und jeder wird wissen, dass er dir gehört. Den kann man wirklich individuell gestalten und einzigartig und einmalig. Also, wär, wären da natürlich bessere Farben, also halt so bessere tun und mehr Farben, dann würde ich irgendwie sowas machen oder so. Ja, sowas kann man ja als, als Tattoos eigentlich machen. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, <lacht> meinen Kanal und schreibt in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas gemacht habt. Aber wahrscheinlich sind die Kommentare wieder deaktiviert und deswegen tschüss, ich gehe jetzt schlafen. Tschüss.